Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Tag 2 der DGHD ist vorbei und ich sitze wieder in meinem Büro, weil es, wie gesagt, nur ein paar Gehminuten vom Tagungsort entfernt ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, quasi den Tag ein bisschen zusammenzufassen, warum sollte ich nicht im Warmen sitzen dürfen? Heute Morgen war ich in einem Workshop, da ging es um die Verzahnung von E-Learning und Hochschuldidaktik und was möglich ist oder inwiefern man das gestalten kann, dass das Ganze davon profitieren kann. Der Workshop war sehr inspirierend und äh, ich habe mich dort insbesondere darum gekümmert, welche kommunikativen Maßnahmen ergriffen werden müssten, um E-Learning mehr in der Hochschuldidaktik zu verzahnen oder zu verankern. Und ähm, ich habe für mich rausgenommen äh, als Essenz, dass man letzten Endes auf jeden Fall Face-to-Face-Kontakte pflegen muss. Das heißt wirklich, man braucht so eine One-to-One-Beratung und ein, ein Netzwerk, was äh, auf, auf individueller Ebene stattfindet, damit das Ganze funktioniert und dass da Austausch stattfindet, dass Hemmschwellen abgebaut werden und dass letzten Endes Leute sich trauen, auch Neues auszuprobieren und sich auch mit diesem Neuen gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen äh, ja, positionieren und darstellen. Äh, auf der anderen Seite können dann daraus, aus diesen kleinen Kontakten und kleinen Peer Groups um, One-to-many-Formate wachsen. Sowas wie ja, Multimedia-Werkstätten war ein Schlagwort, der gefallen ist. Oder auch so sowas wie so kleine Ringvorlesungen oder Foren, die regelmäßig stattfinden, bei denen sich einfach Akteure treffen und darüber austauschen, was sie so tun mit digitalen Medien. Um, ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die tatsächlich wichtig ist und die es bisher noch wenig gibt, zumindest hier bei uns. Und, oder, oder ich sehe es nicht und weiß nichts davon. Das kann natürlich auch sein. Und andererseits ist es so, also in, in diesem Bereich ist so der Mittelbau unterwegs. Das sind so die Leute, die, die gerne lehren, die gerne digitale Medien einsetzen. Und ich habe mich dann auch noch unterhalten mit anderen Leuten. Und ein Aspekt, der so ein bisschen dagegen sprach, ist so, ist der gewesen, dass sich zu wenig auf strategischer Ebene mit, diesem, mit dieser Thematik auseinandergesetzt wird. Das heißt, es gibt viele, die machen, die arbeiten, die, die arbeiten dahin und, und machen das jetzt und wollen das tun und sind da, da fleißig dabei und aktiv. Aber dahinter steht keine oder zumindest wenig strategische Ausrichtung. Also wo wollen wir eigentlich damit in fünf oder zehn Jahren sein? Also dass das Ganze wenig systematisch begründet, fundiert, eingearbeitet wird in dieses Gebilde Hochschule, was ja doch sehr, sehr komplex sein kann. Das war also der erste Workshop, auf dem ich war. Ähm, der zweite Workshop war dann das Thema äh, Kompetenzentwicklung mit forschendem Blick. Das hat mich ein bisschen an die ähm, Tagung erinnert, die hier letztes Jahr im September am KIT stattgefunden hat, zum zehnjährigen Bestehen des House of Competences, also dem, dem Ort, an dem Schlüsselqualifikationen bei uns stattfinden. Äh, von daher will ich dazu jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr sagen. Dann habe ich ähm, ja ein Video hochgeladen, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht für den Workshop, den ich heute selbst geleitet habe. Ähm, da war eine kleine Gruppe da, wir waren insgesamt glaube ich acht oder neun Leute, also fast schon sehr familiär äh, von, von, vom Umfang her, aber deshalb umso, umso ergiebiger, weil die Diskussion tatsächlich äh, zwar nach Startschwierigkeiten, dann aber umso intensiver geführt wurde. Und ähm, wir haben dort ein bisschen erörtert, worauf denn äh, ja, kleine Fächer sich stürzen könnten, wenn es um digitale Medien geht und den Einsatz von digitalen Medien. Und insbesondere die kollaborative Erstellung von Lehrmaterial zwischen verschiedenen Instituten an verschiedenen Hochschulen. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele Bedenken. Also man braucht da nur ein bisschen Rüberspielen in die Diskussion und Debatte um OER und Qualitätssicherung zu diesem Thema, und man ist mittendrin in dem, was wir heute diskutiert haben. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie ist es denn, lässt sich so ein E-Learning-Video, wie wir sie für unser iBridge-Projekt produzieren, lässt sich das auch für andere Zwecke verwenden, also zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit oder für Marketing für, dieses, für diesen Studiengang, also für dieses Fach, für diese Disziplin. Da waren die Meinungen sehr verschieden, wobei wir uns alle einig waren, dass das, vermutlich daran, ich will jetzt nicht sagen scheitern wird, aber zumindest äh, als große Schwierigkeit wahrgenommen wird, ähm, wenn man keine klare Zielgruppe definiert. Und die Zielgruppe kann nicht heißen, Masterstudierende, die breite Öffentlichkeit und vielleicht Schüler, die noch gar nicht wissen, was sie studieren wollen. Also man muss da ähm, sehr, sehr differenziert die Medien und die Videos aufbereiten, um die jeweilige Zielgruppe ansprechen, äh, anzusprechen. Alles in allem war dieser Workshop also sehr ergebnisreich und wir haben gut diskutiert. Es sind noch ein paar Aspekte zutage gekommen, die ich jetzt vorher noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also da wirklich nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ein bisschen zusammenpacken und dann geht es heute Abend auf das Conference Dinner. Und da werde ich auch nochmal ein paar Kontakte pflegen, insbesondere zu dem promovierenden Netzwerk, sofern die Kolleginnen und Kollegen da sind. Und aber auch sonst einmal noch ein paar Leute kennenlernen, mal die Hand schütteln, insbesondere von den Leuten, die ich bisher irgendwie nur via Twitter kenne oder auch mit denen ich mich nur digital unterhalten habe bisher. Auch das kam vor. Also ähm, wer das Ganze nachverfolgen will auf Twitter, gebt mal den Hashtag, Hashtag DGHD18 ein. Also da meine Timeline ist schier explodiert die letzten zwei Tage über und das wird morgen sicher nochmal so sein und dann wird sich das sicher ein bisschen äh, abwedeln. Also in diesem Sinne äh, klinke ich mich für heute aus. Ich melde mich morgen nochmal. Bis dann. Ciao.